Hallo und herzlich willkommen zum kleinen Einmal-Eins der Kostenrechnung. Warum Kostenrechnung? Nun, alle Aktivitäten einer Unternehmung dienen der Verfolgung bestimmter Ziele, zum Beispiel Gewinn-, Umsatz- oder Wachstumsziele. Eine Unternehmung versucht nun, diese Ziele zu erreichen, indem sie bestimmte Leistungen, zum Beispiel Sachgüter oder Dienstleistungen, erstellt und am Markt absetzt. Zur Planung und Durchführung dieses Prozesses werden Informationen benötigt. Und die Erfassung, Darstellung und Auswertung dieser Informationen in Zahlenform ist die primäre Aufgabe des Rechnungswesens. Das Rechnungswesen lässt sich unterteilen in das externe und das interne Rechnungswesen. Das externe Rechnungswesen erfasst alle Geschäftsvorfälle, die zu einer Veränderung der Vermögens-, und Kapitalwerte der Unternehmung führen. Das externe Rechnungswesen besteht aus der Finanzbuchhaltung und dem Jahresabschluss Bilanz, Gewinn und Verlustrechnung. Die Informationen werden primär für externe Adressaten bereitgestellt, daher der Name. Das interne Rechnungswesen hingegen erfasst nur den innerbetrieblichen Wertefluss der durch die eigentliche betriebliche Tätigkeit, also Beschaffung, Produktion, Absatz, verursacht wird. Das interne Rechnungswesen besteht aus den Teilbereichen Planung, Statistik und Kosten- und Leistungsrechnung. Die Informationen werden ausschließlich für interne Adressaten, also für das Management, bereitgestellt. Wie wichtig ein differenziertes Rechnungswesen ist, das zwischen externen und internen Adressaten unterscheidet, kann das folgende Beispiel verdeutlichen. Ein Pizzadienst, nennen wir ihn Quick, verkauft in einem Monat 5000 Pizzen. Zur Herstellung sind Löhne, Maschinen und Rohstoffe, zum Beispiel Mehl, in Höhe von 14.000 Euro erforderlich. Für Wertpapiere Erhält der Pizzadienst 500 Euro Zinsen und er spendet im gleichen Monat für wohltätige Zwecke 2000 Euro. Das Gesamtergebnis beträgt demnach 2000 Euro Verkaufserlöse, 500 Euro Zinsen für Wertpapiere, 14.000 Euro Löhne, Maschinenabnutzung, Rohstoffe, 2000 Euro Spenden, insgesamt 4.500 Euro. Euro Gesamtergebnis. Ein anderer Pizzadienst hat folgendes Ergebnis. 24.000 Euro für 6.000 Pizzen auf 4 Euro, 18.500 Euro für Löhne, Maschinenabnutzung und Rohstoffe, also insgesamt 5.500 Euro Gesamtergebnis. Vergleicht der erste Pizzadienst sein Ergebnis mit dem Ergebnis des zweiten Pizzadienstes, so sieht er falsche Flussfolgerungen sofern er sein Ergebnis nicht differenziert betrachtet und zwischen dem Gesamtergebnis und dem Betriebsergebnis unterscheidet. Das Betriebsergebnis des ersten Pizzadienstes zeigt folgendes Bild. 20.000 Euro Verkaufserlös minus 14.000 Euro Löhne, Maschinenabnutzung, Rohstoffe gleich 6.000 Euro Betriebsergebnis. Beim Berufskollegen fallen dagegen Gesamtergebnis und Betriebsergebnis zusammen, da dieser keine geschäftlichen Aktivitäten nachgeht, die außerhalb seiner gewöhnlichen Tätigkeit als Pizzabäcker liegen. Der Vergleich der beiden Betriebsergebnisse zeigt jetzt, dass der erste Pizzabäcker mit seiner eigentlichen betrieblichen Tätigkeit, also dem Backen und Verkaufen von Pizza, 500 Euro mehr als sein Kollege erwirtschaftet. Dieses sehr vereinfachte Beispiel zeigt, dass die Unterscheidung von betriebsbezogenem Einsatz also im internen Rechnungswesen und nicht betriebsbezogenem Mitteleinsatz im externen Rechnungswesen zweckmäßig ist, wenn man einen Einblick in die Entwicklung einer Unternehmung erhalten will.